Hallo, in diesem Video geht es darum, dass du deine Dokumente wieder mal aufräumst. Ich gebe dir dabei auch dazu auch ein paar Tricks, wie das schneller geht. Hier dein möglicher Ordner, deine Dokumente. Doppelklick öffnet ein neues Fenster. Du kannst in dieser Ansicht ähm, wechseln zwischen nur Symbole darstellen Oder das Ganze als Liste sehen oder mit so einer Art Baumstruktur, wo ich mit den Pfeiltasten zwischen den Ordnern hin und her wechseln kann. Das Ganze geht mit Command 1, 2, 3. Neue Ordner kannst du erstellen mit Command, Shift und N. Achtung! Immer der Ordner, der blau markiert ist, ist der übergeordnete Ordner. Das heißt, wenn ich jetzt Command-Shift-N drücke, kriege ich wieder einen Ordner eine Ebene tiefer. Das will ich aber nicht. Deshalb lösche ich ihn gleich wieder mit Command- und der Rücktaste, der Löschtaste. Das ist die fast ganz rechts oben. Vergiss Und den hier, den verschiebe ich, indem ich ihn hier rüberziehe. Genau dazu ist diese Ansicht besonders nützlich, weil man nämlich Ordner hin und her schieben kann und eigentlich immer so ein bisschen den Überblick behält. Also, Command, Shift, N. Was fehlt uns hier noch? Zum Beispiel Englisch. Und ganz wichtig, ich gehe mit dem Pfeil 1 zurück. Berufswahl. Command, Shift und N. Command N würde ein neues Fenster öffnen. Auch nicht schlecht. Zwei Fenster nebeneinander. Geht auch ganz einfach, hier Sachen rumzuschieben. Naja, Das brauche ich nicht, ich mache es wieder zu. Ich empfehle dir, deine alten Dokumente zu löschen. Überleg dir gut, was brauchst du wirklich, was ist dir wichtig, was kannst du in Zukunft noch verwenden. Den Rest würde ich löschen. Das wird wahrscheinlich das meiste sein. Wenn dir die Daten lieb sind oder du unsicher bist, kannst du immer noch einen Ordner erstellen, den du Archiv nennst. Ein Archiv ist übrigens sowas wie ein Keller für Dokumente wo das Zeug vor sich hinstauben kann. ZZ, damit es ganz unten bleibt. Du kannst auch einen Ordner machen. AA oder 00. Aktuell oder wichtig. Wenn du mir der Farbenmensch bist, kannst du Ordner farbig markieren. Du wählst ihn aus. Du klickst wieder das Command-I, das du schon für das Umbenennen des USB-Sticks gebraucht hast. Und wählst hier bei den Tags die Farbe aus. Du siehst, der Ordner ist jetzt rot markiert. Früher war das übrigens besser. Früher war die ganze Linie hier rot. Wer herausfindet, wie das geht und es mir sagt, da wäre ich wirklich froh drum. Ähm ich glaube, das geht auch schneller irgendwo hier. Mit diesen Tags. Du siehst, ein Ordner kann auch mehrere Farben haben, aber das ist für dich wahrscheinlich nicht so interessant. Den nehme ich wieder weg. Also räumt euch deinen Ordner auf. Du brauchst diese aufgeräumte Ordnerstruktur nachher auch für ein weiteres Video.